Willkommen zu unserem Softfile Anleitungsvideo So bauen Sie Ihren eigenen PC. Dieser Kurs ist entwickelt worden, um Ihnen die nötigen Informationen zu geben, die Sie für den erfolgreichen Bau Ihres eigenen PC benötigen. Indem Sie selber Ihren PC bauen, erlangen Sie nicht nur ein besseres Verständnis vom Aufbau und der Arbeitsweise eines Computers, sondern Sie können sich auch einen PC nach individuellen Wünschen zusammenstellen. Und außerdem macht es jede Menge Spaß. Zuerst werde ich Ihnen die Hauptbestandteile des Computers zeigen. Dann bauen wir den Computer Schritt für Schritt auf. Und Sie erlernen alles über die Teile und wie sie angeschlossen und verkabelt werden. Das hier vorgestellte Projekt ist allgemein gehalten, sodass Sie die hier vorgestellten Grundprinzipien auch auf andere Projekte übertragen können.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 Beginnen wir nun mit der Vorstellung der wichtigsten Bauteile. Dieses ist das wichtigste Teil des Computersystems, das Mainboard, auch Motherboard genannt. Es ist das zentrale Teil des Computers, an das alle weiteren Teile des Computers angeschlossen werden. Dieses ist der Kühlkörper mit integriertem Ventilator, der später mit dem Prozessor vereinigt und als komplette Einheit auf das Motherboard installiert wird. Und dieses ist der Prozessor, auch CPU genannt. Wir werden eine CPU dieses Typs, auch Slot-Typ genannt, installieren und auch ein Beispiel des Typs Socket bringen, damit Sie beide Typen kennenlernen und ihre jeweiligen Besonderheiten bei der Installation. Dieses ist ein Speicherriegel, auch RAM-Speicher genannt, vom Typ DIMM, den wir installieren. Je mehr RAM-Speicher vorhanden ist, desto schneller kann ein Computer arbeiten. Darum ist es ratsam, möglichst viel RAM-Speicher zu installieren. Das ist unsere Festplatte. Es handelt sich um eine IDE-Festplatte mit Jumper-Settings, die allerdings derzeit zunehmend von Festplatten mit SATA-Anschluss abgelöst werden. Die äußeren Abmessungen sind jedoch identisch, sodass sich die Einbauweise dieses Modells von der einer SATA-Platte nur unwesentlich unterscheidet. Mehr zum Einbau der verschiedenen Festplattenarten finden Sie auch in den zahlreichen Videos auf unserer Website. Dort wird auch die Installation von SATA-Platten gezeigt. Dieses ist das DVD-Lese- und Schreiblaufwerk, das wir einbauen werden. Eine DVD hat die gleiche äußere Größe wie eine CD, jedoch ist deren Speicherkapazität mit ca. 6 GB etwa neunmal so hoch wie bei einer normalen CD mit etwa 700 MB. Dieses ist die Videokarte, auch Grafikadapter genannt. Diese sogenannten Karten werden zur Installation mit der Steckerleiste in einen sogenannten Slot in das Motherboard gesteckt. Dieses ist der AGP-Anschluss, Advanced Graphic Port. Er ist ausschließlich für einen Grafikadapter, auch Grafikkarte genannt, reserviert. Da Grafikdaten sehr umfangreich sind und schnell verarbeitet werden müssen, haben Grafikkarten meist einen eigenen Grafikprozessor, der auch mit einem eigenen Kühlkörper vor Überhitzung geschützt ist. Hier die zweite Karte, die wir einbauen werden, die Soundkarte. Oft ist die Soundfunktion bei moderneren Motherboards schon im Motherboard integriert. Doch manchmal wünscht man sich eine bessere Tonqualität oder erweiterte Anschlussmöglichkeiten, dann empfiehlt sich der Einbau einer Soundkarte, so wie wir es hier zeigen werden. Hier die dritte Karte, die wir einbauen werden, die Netzwerkkarte. Wir installieren diese Karte, weil wir den Computer auch über ein Netzwerkkabel mit dem Internet verbinden wollen. Optional ist diese Netzwerkkarte mit dem genormten Ethernet-Anschluss auch zum Anschluss an ein lokales Computernetzwerk geeignet. Eine Tastatur und eine Maus sind zwei der billigsten Bestandteile, die zu diesem Computersystem gehören. Tastatur und Maus werden über je eine PS2-Steckverbindung am Ende dieses Kurses mit dem Computer verbunden. Als Lautsprecher verwenden wir diese Standardmodelle mit integriertem ein aus sowie Drehregler für Lautstärke, Höhen und Bässe. Je nach Einsatzzweck entscheidet man sich grundsätzlich entweder für einen Monitor mit der Bildschirmproportion 4 zu 3 so wie dieser hier oder für einen Breitbildmonitor mit dem Seitenverhältnis etwa 16 zu 9. Wichtig ist, dass die Videokarte, die wir einbauen, unbedingt mit den Leistungsdaten des neuen Monitors abgestimmt sein muss. Nun, da ich Ihnen die Bestandteile zum Bau Ihres PCs vorgestellt habe, überprüfen Sie die Liste aller benötigten Teile, die Sie brauchen werden. Und jetzt geht's los. Dieses ist ein ATX-Standardgehäuse von der Rückseite. Ich löse die vier Kreuzschlitzschrauben, die das umschließende Gehäuse halten. Die Seitenwand etwas verschieben und herausnehmen. Hier auf der Rückseite sehen wir die vorgestanzten Öffnungen für die Anschlussbuchsen. Und dieses sind die vorgestanzten Öffnungen für die drei Einbaukarten, die wir bereits kennenlernten und nun einbauen wollen. Immer wenn wir mit Computerbauteilen oder überhaupt am offenen Computer arbeiten, ist es sinnvoll, sich ca. alle 15 Minuten zu erden, um der Gefahr der elektrostatischen Aufladung zu entgehen. Ich berühre einfach das blanke Metall eines metallischen Ableiters, z.B. den Erdungskontakt einer Steckdose oder einen Wasserhahn, bevor ich das Gehäuse des Computers berühre. Jetzt gebe ich Ihnen einen Überblick über die unterschiedlichen Bereiche und die Anschlüsse des Gehäuses. Dieses Gehäuse besitzt einen bereits eingebauten Mini-Lautsprecher zur Übertragung von Signaltönen. Hier diverse Kabel für LED-Leuchten und Schalter, die gemäß ihrer Bauanleitung ins Motherboard gesteckt werden. Und dieses sind die Buchten für Festplatten und Laufwerke. Hier links ist Platz für CD-, DVD- oder Blu-ray-Laufwerke. Der Bereich rechts ist für 3,5 Zoll Festplatten reserviert. Dieser breite weiße Stecker hier ist das Hauptstromversorgungskabel. Dieser vierpolige Flachstecker, auch Molex-Stecker genannt, dient zur Stromversorgung der Festplatten und Laufwerke. Dieser kleine schwarze Stecker wird auf das Motherboard gesteckt und dient zur Beleuchtung einer LED auf der Vorderseite des Gehäuses. Wenn Sie diesen Leitungen zu Ihrem Ursprung folgen, kommen Sie zum Stromversorgungsgerät, das am Ende unserer Arbeiten mit dem 220 Volt Stromnetz verbunden wird. Das ist das Mainboard, auch Motherboard genannt, das wichtigste Teil des Computers. Dieses werden wir zuerst einbauen. Dieses Mainboard ist für einen Prozessor vom Typ Slot bestimmt, der hier in bereits eingebautem Zustand zu sehen ist. Wir werden später ein Mainboard für einen socket prozessor -Typ zeigen, damit Sie beide unterschiedliche Prozessortypen zu installieren lernen. Jetzt zeige ich Ihnen die unterschiedlichen Bereiche des Mainboards. Das hier sind die ISA-Slots. Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung sind diese jedoch bereits derart überholt, dass ich darauf nicht näher eingehen werde. Hier sehen Sie die fünf weißen PCI-Slots, die für uns im weiteren Verlauf sehr wichtig sein werden. Aber auch diese Slottypen werden im Zuge der technischen Weiterentwicklung immer mehr durch sogenannte PCI-Express-Slots abgelöst. Dieses ist der AGP-Anschluss. Advanced Graphic Port er ist ausschließlich für einen Grafikadapter, auch Grafikkarte genannt, reserviert. Dieses ist der BIOS-Chip. Die Software, die auf diesem Chip gespeichert ist, konfiguriert die bestehenden und nachträglich eingebauten Computerteile und steuert den grundlegenden Arbeitsablauf der installierten Komponenten. Links daneben eine Knopfzelle, die zum Betrieb des BIOS-Chips nötig ist, und ca. alle zwei Jahre ausgetauscht werden sollte. Hier befinden sich die Anschlüsse für die Festplatten und die optischen Laufwerke. Dieses Motherboard besitzt vier Slots, also Speicherplätze, auch Speicherbänke genannt für die Speicherriegel, auch RAM-Speicher genannt. Diese sind vom Typ DIMM. Dieses ist der Prozessor-Slot, in den wir den Prozessor einstecken werden. Die drei Buchsen hier sind Anschlussbuchsen für Datenkabel, auch Schnittstellen oder Interface genannt. USB-Steckerbuchsen sehen Sie hier. Drucker, digitale Kameras, Scanner, Plotter und viele andere Zusatzgeräte lassen sich hier auf einfachste Weise mit dem Computer verbinden. Und dieses sind die PS2-Buchsen. Hier werden wir unsere Tastatur und Maus anschließen. Nun werden wir das Mainboard in das Gehäuse einbauen. Setzen Sie es richtig herum ein. Achten Sie darauf, dass die für die Buchsen vorgesehenen Aussparungen in der Gehäuserückwand mit den Aufbauten des Mainboards übereinstimmen, so wie hier. Das Mainboard korrekt ausrichten und die Befestigungslöcher zur Deckung bringen. Die Befestigungslöcher im Gehäuse gegebenenfalls markieren, um bei der Montage Fehler auszuschließen. Der Rand der Befestigungslöcher des Mainboards ist mit Lötzinn belegt und schimmert etwas. Das Mainboard ist hier korrekt ausgerichtet und die Befestigungslöcher sind eindeutig lokalisiert. Im nächsten Schritt nehmen wir das Mainboard wieder heraus und setzen sogenannte Spacer, das sind kleine Distanzhülsen, die die Berührung zwischen Mainboard und dem metallischen Gehäuse vermeiden. Diese Spacer sind wichtig und korrekt einzusetzen, da andernfalls das Mainboard infolge Kurzschluss unbrauchbar wird. Wenn wir die Befestigungslöcher im Gehäuse im vorigen Schritt markiert haben, können wir die Spacer nun fehlerfrei in die richtigen Löcher eindrehen. Nachdem alle Spacer eingeschraubt sind, kann ich nun das Mainboard auf die Spacer setzen, und endgültig verschrauben. So sieht ein korrekt verschraubtes Mainboard aus.